Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, wir spielen heute, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wenn ihr das Spiel kennt, ähm, ein nicht so hochauflösendes Bild, ähm, wir spielen heute eine kleine Runde Ghost Recon Breakpoint mal wieder, zusammen mit Luis, hallo, hallo, ähm, ja Ghost Recon Breakpoint ist der, zwei, also der Nachfolger von Ghost Recon Wildlands, ist ein Spiel von Ubisoft, was eigentlich ein Taktik-Shooter sein soll, aber von den Leuten ein bisschen gehatet wurde am Anfang, dass es nicht ganz so taktisch rüberkommt und so. Ähm, und der Linie von Wildlands auch nicht ganz so treu geblieben ist. Aber ich finde das Spiel trotzdem ziemlich nice. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt mal rein. Wie ihr seht, habe ich mich natürlich heute passend auch gekleidet hier äh, mit dem T-Shirt. Und er hat ja dasselbe T-Shirt an natürlich. Leider habe ich keinen Helm oder irgendwie so ein Peltor, wie auch immer das heißt. Kopfhörer halt. ne? Aber es fehlt noch was. So muss das natürlich hier. Sitzt zwar nicht alles so wie bei dem, aber äh, natürlich sind wir hier die Spezialeinheit und das geht so weiter hier. Da sind Wildschwein. Tot. Beide tot. Bist du bei mir? Bist du denn? Ah, da bist du. Ah, da. Das mache ich auf klein. Hier kommt ein Auto. Hier kommt ein Auto. Hab ihn den auch Moment wir können das Auto ja nehmen wenn du willst kannst du ans Geschütz Wie ja, einfach Schütze. hingehen und ja den oh. da rausschmeißen wir sind hier in einer sehr gefährlichen Region ich würde versuchen dass wir irgendwie Richtung äh, Lake Country oder Silent Mountain kommen okay Gegner Gegner Gegner rechte Seite ja Ich muss aussteigen äh, <lacht> ich fahre <immer> einfach weg jetzt aber <lacht> ein auch Quatsch, was an? scheiße, ich denke, hey, Können wir uns jetzt man... eigentlich töten, Nee, das Ist hab auch ich... da. Nice, äh, ich weiß nicht, wie ich das anstelle. Lass hier rüber schwimmen und dann ähm, versuchen wir einfach mal ein Heli zu finden. Elf? Und wenn wir auf der anderen Seite angekommen sind, werde ich erstmal die Weste ausziehen. Das ist viel zu warm. Wird gerne so ein Schwein töten. Ja, vielleicht finden wir gleich eins. <lacht> wie random das auch war. Wir müssen versuchen für Oh, hier vorne sind drei Wolves. Ähm, nimmst du den linken, ich nehme den Moment, ich, ich, ich den ganz linken oder was? Ja, okay, Moment, die sind gerade out of sight. Lass, lass versuchen den Turm hier schnell hochzugehen. Da unten sind jetzt die drei Wolves wieder, ne? Oh, ich wurde fast entdeckt. Ich komischerweise nicht. Ich stehe hier wie sonst wäre offen. Siehst du die drei Wolves da unten wieder? Äh. Okay, Geh einfach mal ja, Lass warten, bis sie da sind. Ja. Und dann äh, engagen wir. Warten bis wir Clear Fire haben. Ich werde hier die ganze Zeit geblockt von irgendeinem Ding. Du nimmst den ja, linken, ich, ich nehme die auch. rechten beiden. Nicht so Eins, nicht. zwei.. Nee, stopp! <lacht> ich kann nicht schießen! Äh, was? Ich guck hier gegen dieses. Okay, wir müssen runter. Scheiße, also, der Baum blockt mich. Ja, ich habe, ich konnte ich konnte nicht schießen. Ich habe gegen. Das Geländer geguckt irgendwie oder so. Hier hinten gehen geh wir hier neben mich. Oder hast du da auch Clear Sight? Ich bin, ja, ich gehe gerade neben dich. Okay. Ja. Wenn, wenn die, wenn die an der Kurve sind, dann zähle ich runter und dann schießen wir. Jetzt habe ich auf jeden Fall Clear Sight. Du nimmst dann den ganz Rechten. Okay. Oh, nachher okay, blockt mich so ein Baum. Eins, zwei. Der Baum blockt mich. Ich kann okay, nicht treffen. Okay, okay, okay. Warte. Sag, wenn du clear bist. Okay, ich könnte jetzt. Eins, zwei, drei. Nice. Hier steht einer alleine. Das ist ein Funker, den müssen wir am besten als erstes ausschalten. Das heißt, wenn wir gleich hier die Metalltreppe vor dir hochgehen, siehst du die? Hinter dem äh, Baum. Ich, Ah ja, ja. Ja, ist gut. Dann müssen wir... Äh, okay, der Funker läuft. Geh mal an die Metalltreppe. Move mal vor. Äh, der Funker klar. ist jetzt an der Metalltreppe Geh mal, geh mal hoch Bis zu der erste, ersten Halter. ja, stopp Siehst du den? Äh, Rück noch ein bisschen wusste. weiter, oben Rück ein bisschen weiter vor Im Aim am besten Alter, dein, dein Rucksack ist bei mir übel glitscht. Siehst du ihn? Achtung, stopp, stopp, stopp ja, Lauf weiter, komm. lauf weiter, lauf weiter Der hat einen Rücken zu dir Linke Seite Alter, du bist gerade wieder danke. Schöner Schuss, schöner Schuss. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hier rein. Ja, Leute, das Video ist so ein bisschen, äh, was anderes. Ich werde nicht so viel <lacht> mit euch reden, sondern wir versuchen erstmal das Spiel zu verstehen. Beziehungsweise ich versuche es Luis irgendwie beizubringen. Hier ist einer vor uns. Ja, hier oben. Shotgun sind Dude, auch Shotgun Dude. Achtung. Headshot down. Nice. Lass hier lang, hier lang. Hier vorne ja. ist direkt einer. Oh, lol. Kann Der wollte gerade hoch. Oh, mein Gott. Die haben den Funker, glaube ich, gefunden. Scheiße, den hätten wir, hätten wir aus dem Weg tragen können. Da ist einer. Denkst du rechts? Down. Wo? Okay, lass, ah, lass ja, hier, ja. hier rüber. Hier rüber ins andere Gebäude. Okay. Ja. Verdammt. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Warte, warte, warte. Nicht schießen, nicht schießen. Bereit? Okay. Moment, Moment. Komm hier hin, hinter mich, hinter mich. M da auch hin, M da auch hin. Ah, scheiße. Ich wurde von ihm geblockt. Ja, ich bin jetzt da. Hinter uns! Hä? Wie hat er mich gesehen? Moment, in die Hocke, in die Hocke. Ich muss einmal kurz die äh, Flash auswählen. Achtung. Ist ein Flash um die Ecke. Moment, 3, 2, 1. Flash out. Zurück. Ein. Down? Ich glaube, die Flash war ein Fehler. Weil die war ziemlich laut. Äh, lass hier links rum. Links am Haus lang. Wir können hier rein. Wollen wir reingehen oder außen rum? Ja, lass rein, oder? Okay, ich gehe ich geh, äh, geh rechts zu links. 3, 2, 1. Ja. Ich gehe rechts durch die Tür. Hier ist Clear. Ja, bei Haus ist Clear. Haus ist Clear. Und ich habe auch mein, hab mein, mein, mein Ausdauer-Ding ausgemacht. Meine, meine Ausdauer-Anzeige. Das heißt, ich sehe nicht, wenn ich anfange zu. Äh, oben rechts. Hilfe. Ja. Hilfe, runter, runter. Oh. Wo ist das? Der Sniper ist da oben noch. Äh, den müssen wir trotzdem ausschalten. Da haben wir keine yes. Wahl. Lass, lass links äh, dahin gehen. Ich meine, das Game ist zwar nicht so wirklich realistisch. Was alles angeht. Ich meine, Headshot, naja klar, ist eigentlich immer One-Shot. Auch in den. Sniper down. Auch in den größten nice. Taktikshootern. Aber so der Rest, naja. Lass da direkt an das weiße Gebäude gehen. Über komplett links hier durch die Steine. Ich gehe wieder rechts, du links. Ja. Clear. Okay. Ich, ich äh, lass switchen. Ich gehe ich guck rechts rum, du links rum. Okay, 3, 2, 1. Down, hoch okay, zum Heli, nice. vorne hin, E drücken, E drücken, schnell. Ja, reicht. Wir ja, haben jetzt safe Luft ab, ja. Moment, wir können einfach hier drauf klettern. Oh, cool. Ja, einfacher geht's nicht, ne? Oh, Moment, stopp, stopp. Runter, hier, hinter die Wand, hinter die Wand, hinter die Wand, schnell. Ja. Ziel auf den Kopf von dem Heavy da vorne. Ja. Hast du? Safe? Ja. Sehen Semi-Auto auch? Okay, schießen. Oh, fuck, hatte ich nicht. Also. Egal. Oh, hier, ja, sind nee, ein ich hier ich ist eine Pistole rein. drin. Guck oh, mal, ich habe auch oh. eine Pistole, aber ohne Schalldämpfer, weil ich die nur benutze, wenn ich die brauche. Ah, ne, da ist ein Schalldämpfer dran, Leute. Oh, geradeaus, geradeaus. Wie sieht er uns nicht? Down. Nice. Oben. Was? Beide oh. down. Bronze. Nice. Kontakt, gerade. 50.000 Leute. Ja. Ja, ich seh's. Oh mein Gott. Flash out, flash out. Einer down. Ähm, Sprint, Sprint. Einfach weg, Ein einfach weg einfach, weg, einfach weg. einfach weg. Ja. Ich Hast hab so einen zwei Dauer. noch mitgenommen. Nice. Moment, Achtung, ich hab eine Idee. Jetzt muss ich mich schielen. Ich schiel mich mal gerade hier hinter. <lacht> Direkter Treffer mit dem Raketenwerfer. Hab noch einen gekillt. Dahinter ist einer, siehst du. So. Ich hau eine Granate raus. Hab noch einen. Ne, falsche Taste. Hier, hier kommen instant welche. Scheiße, ich habe hab die Granate in die falsche Richtung geworfen. Oh no. Gegen die Wand vor mir. Ich bin verletzt, ich hab, das muss mich halten. Also, zwei oder drei oder alle, die gerade hier auf uns zukamen, habe ich noch gekillt. Das ist noch ein Heavy, wenn du den nicht gekillt hast. Okay, lass langsam vorgehen. Hinter uns auf dem Berg. Ich hab's gemerkt. Drei Leute auf dem Berg hinter uns. Zwei down. Noch einer down. Noch einer down. Oben auch down. Da ist auch noch ein Geschütz hinten. Wir muten oh, hier, vorn, hier, vorn, hier einer vorne, hier vorne, hin, hinter das Ding. Hinter das Ding hier vorne. Hab noch einen gekillt. Hier hinter. Ich hole Rakete, Raketenwerfer raus und versuche das Geschütz hinten wegzumachen. Achtung. Ja, versuch das. 3, 2, 1. Geschütz ist weg. Nice. Ja, wo sind die denn? Oh, stopp, hier hinter die Deckung. Ah, ich seh ihn. Da. Wo? Da unten. Oh ja, oh, oh er hat mich fast gesehen. Der, ja, das M4 ist halt so geil. Egal ob auf Range oder auf äh, Close Distance. Das macht mega Bock zu spielen. Oh shit, oh shit! Wurde gespottet. Sniper. Gegenüberliegendes oh, Haus. Ja, I see. Sniper down. Ist down, ja. Der, ja, ich höre von deiner Waffe immer nur Klicken. Was ist das für ein dummer Bug? Okay, Keine ich spring. Ahnung. Ich springe doch. Also, ich springe in die falsche Richtung. Du springst am besten nicht runter. Ich, Digga, ich habe normalerweise so ein Fallschirm, aber das hat nicht funktioniert irgendwie. <lacht> kann ich dich kann ich das safe wiederholen? Äh, ja, hier steht zwar noch einer, aber den kannst du mit One Shot wegmachen. Rennen, Rennen, Rennen, Rennen, Rennen. Neun Sekunden, ja, okay. acht Sekunden, sieben, sechs. Warum kann ich nicht rennen? Keine Ausdauer. Vier. Halt direkt Nein. E gedrückt, E gedrückt halten, E gedrückt halten, E, gedrückt halten, e gedrückt halten. Oh, letzte Sekunde. Oh, ja. Moment, nichts, noch, ich nichts. Nicht nicht mehr also ja, halt E gedrückt. Ja. Lass, lass, lass, lass. lass, lass. Ich erschieße den jetzt. Warte, warte, warte, warte. Ich will ihn erschießen. Warte, Nein, nein, nein. Ich ja. weiß, was okay. ich mache. Moment, Moment. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Ich glaube, es war F. Achtung. Siehst du das? Ä ja, ich okay. sehe. Oh! Abgestochen. Hier, ich sehe. Irgendwas sieht mich gerade. Irgendwas sieht mich gerade. Oh, mich sieht auch irgendwas. C hinlegen. C C C zieh, Junge, ich konnte einfach nicht mehr sprinten. Das war so Klose. Was hat mich gesehen? Weiß ich nicht. <lacht> Der weiß. So, wir müssen jetzt in die komplett andere Richtung. Aber ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Da vorne kommt ein Auto. Wenn du willst, kannst du die komplett weg machen. Oh! Und der, du hast bei mir noch in die andere Richtung geguckt. <lacht> oh Gott! Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! Was passiert, Was passiert hier? Oh. Hä? Äh. Was? Ich bin tot! Ich auch! Was ist jetzt passiert? Wir sind einfach auf der Seite weitergefahren und sind dann, sind dann beide gestorben. Was war das für ein Bug? Das war's mit dem heutigen Videos. war mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem hoffe ich noch, natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Wenn ihr es mehr von diesem Kanal verpassen wollt, schaut gerne auf Instagram und Twitter vorbei und lasst natürlich ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.